Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Smarter Entwickeln Podcast. Heute mit einer Buchvorstellung und zwar das Buch Kanban von David Anderson. Als ich das Buch entdeckt habe, hatten wir gerade unsere eigenen Versuche, hinter uns Arbeit sichtbar zu machen, Arbeit managbar zu machen. Ich hatte damals Verantwortung übernommen in der Gruppe und wollte mehr Überblick haben und wollte auch dem dem Team helfen, sich, sich selber zu organisieren. Wir hatten schon eine erste Variante vom Community-Flow-Diagram, was ich letzte Woche besprochen habe, aber nicht mit schrägen Banden, sondern einfach nur flach gestapelt. Da geht ein bisschen Information verloren. Wir haben es halt nicht besser gewusst damals. Aber Sachen wie den Fokus auf Start-Finishing, Finish-Starting, den hatten wir schon. Und das war auch eins meiner meiner großen Erkenntnisse, dass der Chef, den ich damals hatte, uns viel zu viel auf den Tisch geschmissen hat, viel zu viele Themen neu gestartet wurden. Und in dem Maße, wie ich dafür gesorgt habe, dass die Themen nicht mehr einfach nur vergessen wurden, sondern, sondern wir die eigentlich fertig machen wollten, haben wir gemerkt, dass wir viel zu viel zu tun hatten. Und... Ähm, in Wahrheit, das Team sich damals die Arbeitsentlastung darüber geholt hat, dass die Arbeit nicht fertig gemacht wurde und irgendwann keiner mehr nachgefragt hat. Das ist natürlich schade, wenn eine Arbeit nicht fertig gemacht wird und man schon Arbeit reingesteckt hat. Insofern haben wir das unterbunden, haben dann aber sehr viel zu tun gehabt und mussten dann mit dem Chef die Diskussion führen, was wir wirklich anfangen und was wir machen können. Das war sehr produktiv. Damals bin ich über das Buch Kanban von David Anderson gestolpert. Der war seinerzeit Produktmanager bei Microsoft und später bei, bei Corbis. Und der hat für sich und seinen Eigenbedarf Kanban als Arbeitsverwaltungsmethode in der Softwareentwicklung entwickelt. Erst bei Microsoft, dann bei, bei Corbis. Und er diskutiert in seinem Buch die, die Geschichte, wie er es dazu gekommen ist und, und, und die Anpassungen, die sie gemacht haben und was sie daraus gelernt haben. Und, und beschreibt auch, wie man Kanban als Methode der, der Organisation tatsächlich einführt. Ein kleines Bild. Stellen Sie sich ein Parkhaus vor. Es ist verkaufsoffener Sonntag. Alle Leute kommen in die Stadt, brauchen einen Parkplatz. Die, die, die Parkplatzanzeige tickt runter auf noch fünf freie Plätze. 4, 3, 2, 1, 0. Und die Schranke geht nicht mehr auf. Es wird kein Auto mehr ins Parkhaus gelassen. Bis eins wieder rausfährt und das Parkhaus weiß, da muss irgendwo ein leerer Parkplatz sein und wir können wieder einen reinlassen. Und diese Person, die jetzt reingelassen wird, die weiß auch, dass sie tatsächlich einen Parkplatz finden wird. Wenn man einfach mehr Leute ins Parkhaus reinlassen würde, dann würden irgendwann die Parkplatzsuchenden das Parkhaus so voll parken, dass nichts mehr sich bewegen könnte. Das heißt, fürs Parkhaus ist es wichtig, genauso viele Leute reinzulassen, wie es Parkplätze gibt, aber nicht mehr. Sie zählen. Und das Beispiel, was David Anderson hatte und was ihn damals auf das Kanban-Konzept gebracht hat und wo auch dann der, der japanische Kanban-Name herkam, ist ein Beispiel aus den, den japanischen kaiserlichen Gärten in Tokio. Die haben zur Kirschblüte Blüte ein, ein Kartensystem, nämlich einen, einen kleinen Chip, einen Token, den man kriegt, äh, wenn man den Park betritt und wieder abgeben muss, wenn man, wenn man rausgeht. Und wenn an dem Eingang keine Token mehr da sind, dann werden halt auch keine Leute mehr reingelassen. Das sorgt dafür, dass der Park nicht überfüllt wird. Jeder kann ihn genießen. Und ein paar Leute werden halt draußen abgewiesen, beziehungsweise müssen warten, bis wieder Token frei sind, dass sie reingehen können. Auch hier wird nicht physisch gezählt, aber dadurch, dass die, die Karten begrenzt sind, einfach begrenzt, wie viele Leute sich im System ähm, aufhalten können. Wir haben letzte Woche gesehen, dass die Durchlaufzeit und die Zahl der Aufgaben in einem System proportional ist über den Durchsatz. Und das hat sich David Anderson damals zunutze gemacht, um ein remotes Team, das in Indien saß und Software Maintenance gemacht hat, ähm, mit Arbeit zu versorgen. Und zwar war das so, dass das Team sehr lange für die Aufgaben gebraucht hat. Ähm, die hatten eine Durchlaufzeit von ungefähr einem halben Jahr. Ähm, er hatte unzufriedene Bedarfsträger, die, die sich einfach frustriert darüber geäußert haben, dass das so lange dauert, dass das Team so träge ist. Und das lag einfach daran, dass das Team zu viele Aufgaben gleichzeitig in der Pipeline hatte und zu wenig gemanagt wurde, an wie viele Sachen das Team gleichzeitig gearbeitet hat. David hat Littles' Law herangezogen und hat einfach reduziert, welche Aufgaben er denn gegeben hat und hat die Aufgabenpakete, die jetzt nicht bearbeitet werden, in einer Warteschlange in, in Seattle damals noch äh, gehalten. Dadurch hatte das Team immer weniger parallele Aufgaben, musste sich ein bisschen umorganisieren, um auch tatsächlich mit den Aufgaben dann fertig zu werden. Das Team ist schneller geworden, radikal schneller geworden und die Zufriedenheit der Auftraggeber ist auch stark gestiegen. Nicht so sehr, weil die Durchlaufzeit von wir haben ja ein Ticket, bis es ist fertig, wirklich viel schneller geworden ist, sondern weil dringende Aufgaben eingetütet werden konnten und innerhalb von Wochen dann von dem Team abgearbeitet waren. David hat das dann ein bisschen weiterentwickelt und irgendwann kam er darauf, die Arbeitspakete auf, auf Zettelchen auf einem Whiteboard zu machen und dann mit, mit Spalten die Prozessschritte zu markieren und, und zu managen, was wo ist. Zuerst nur in Seattle, erstmal unsichtbar für das Team und dann aber auch zusammen mit dem Team. Das Versprechen von der Methode, die David Anderson da vorstellt, kann man, ist also, dass wir die Durchlaufzeit durch einen Prozess beschleunigen, dadurch, dass wir ein besseres Bewusstsein erreichen dafür, was wir für Themen im, im äh, System haben und dass wir bewusster entscheiden, was wir wann angehen. Und Themen, für die wir einfach gerade keine Kapazität haben, auch bewusst in einer Warteschlange zurückhalten. Das war damals sehr vielversprechend für uns, das war ein Stück weit das, was ich eigentlich mit meinen eigenen Bemühungen erreichen wollte. Und als wir das eingeführt haben, tatsächlich an unsere Arbeitspakete an einem Board zu tracken, haben wir dann ganz schnell gemerkt, dass wir an viel zu vielen Themen parallel arbeiten und haben dann erstmal aufgehört, neue Themen anzufangen, haben wirklich Sachen fertig gemacht, haben ein paar Projekte auch einfach abgebrochen, die, die uns nichts mehr gebracht hätten und sind dadurch viel schneller geworden. Und ähm, das war ein großes Erfolgserlebnis für uns und hat uns daran bestärkt, mit dieser Methode weiterzuarbeiten. Der Tipp von David in dem Buch ist, start with what you do. Also fangen Sie erstmal an mit dem, was Sie haben. Nehmen Sie genau den Prozess, den Sie haben. Bilden Sie den an Bord ab und, und visualisieren Sie wirklich das, was gerade passiert. Und erst im nächsten Schritt ähm, nimmt man dann das, was man lernt von, dem, von der Arbeitsweise und verbessert seinen Prozess. Kanban ist als Methode sehr, sehr weit verbreitet in der IT, ähm, Softwareentwicklung ganz, ganz groß und äh, lässt sich aber auch sehr gut anwenden auf eigentlich jede Art von Wissensarbeit. Und dafür haben wir es ja auch benutzt, dass wir, ähm, bei mir waren das ähm, Engineering-Aufgaben im Maschinenbau, Investitionsgüterbereich ähm, und dort haben wir das Kanban-Board sehr erfolgreich eingesetzt, um die Durchlaufzeiten massiv zu reduzieren. Die meisten Kanban-Boards sind physisch und das hat seinen, seinen guten Grund, dass es ähm, hilft, die abstrakte Wissensarbeit wirklich, wirklich dinglich, fühlbar zu machen und, und sich wirklich ein Board in den, in den Flur zu hängen. Manche Kanban-Boards sind, sind bis zu Meter lang um komplexe Prozesse abzubilden. Ähm, gerade für verteilte Teams ist es aber teilweise sinnvoll, ein, ein elektronisches Tool zu nehmen, wo dann alle den gleichen Stand haben. Häufig werden auch physische Boards und elektronische Tools parallel gefahren. Das Spannende ist, dass viele von den virtuellen Boards immer noch diese Karte auf, auf dem, auf dem Board-Struktur visuell benutzen. Aber die ersten Kanban-Boards lösen sich von der Form. Wir hatten damals ein, ein Excel-Tool, was die Gedanken vom Kanban-Board hatte, jedoch nicht Spalten auf einem Whiteboard waren, sondern Zeilen in einer Excel-Tabelle. Von oben auf, Aufträge fertig bis unten die Aufträge fangen an. Und dann konnte man immer schön von oben runter gucken und hatte halt erst die Dinger, die, die schon fast fertig waren und, und dann die, an denen man später arbeiten musste. Sehr gut geeignet ist die Methode auch für, für Pop-Up-Prozesse, also Prozesse, die mal kurzfristig ins Leben gerufen werden, eine ganze Zeit lang, oder eine kurze Zeit lang laufen und dann wieder eingestampft werden können. Zum Beispiel, wenn es um Verschrottungsaktionen geht, wenn man wenn eine Halle aufgeräumt werden muss, größere, größere Zahl von, von Teilen durchgeguckt werden müssen, bewertet werden müssen, aus den Büchern gestrichen werden müssen. Da, leist, da lohnt es sich, einen, einen kleinen Prozess aufzuziehen und da ist ein Kanban-Board eine, eine wunderbare Aktion, um erstens zu dokumentieren, wie der Prozess aussieht in seinen Schritten und zweitens, um die, den Abarbeitungsstand zu sehen. Ähm, oder wir hatten das Thema mal beim beim Thema Archiv aufräumen. Wir haben ein Papierarchiv aufgelöst und mussten da viele, viele, viele, viele Akten ähm, sortieren und haben das dann allerdings nicht auf dem Kanban-Board, sondern auf dem Tisch mit den Aktenordnern als, als Wissensträgern sozusagen gemacht und auch da die Methoden von einem Kanban-Board eingesetzt und dadurch relativ zügig da die Akten ähm, wegverwaltet. Das Buch Kanban von David Anderson kommt aus dem Jahre 2010. Seitdem haben sich kanban stark weiterentwickelt. Ähm, unterschiedliche Arten von Arbeitspaketen, unterschiedliche Bearbeitungsgeschwindigkeiten können mittlerweile gut abgebildet werden. Es sind sehr große Systeme abgebildet worden. Ähm, es sind Prozessverzweigungen über, über Schwimmbahnen dargestellt worden. Ähm, und es gibt mittlerweile auch gute Konzepte, um Kanban-Boards auf verschiedenen Ebenen einer Organisation, also von unten der, der Ausführungsebene bis dann Projektsicht, bis dann strategische Projektsicht ähm, in unterschiedlichen Flughöhen darzustellen. Allen Einführungen gemeinsam ist, dass es sinnvoll ist, an der Basis anzufangen, da wo sich täglich viel ändert am Bord. Dann ist das Board interessant, dann lohnt es sich, da täglich vorbeizugucken, dann sieht man täglich eine Änderung. Und auch alle Ebenen darüber haben eine Chance, auf dem Board relativ schnell zu verstehen, wo ein Prozess steht und, und wie es um ihn steht. Wichtig ist das Konzept. Start with what you do, also wenn wir etwas einführen, nehmen wir erstmal den Prozess so, wie er da ist, bilden den am Board ab, probieren ihn nicht gleich zu ändern, sondern bilden ihn erstmal ab, so wie er ist und probieren erst danach die, die Zahl der offenen Themen äh, zu begrenzen und dann das Feedback zu nutzen, um den, um den Prozess zu beschleunigen. Schön ist es auch, die Boards zur Besprechung zu nutzen, auch darüber ähm, äußert sich David Anderson ausführlich in seinem Buch. Und nicht zuletzt geht es darum, danach den Prozess anzupassen, anzupassen, anzupassen, damit man die Vorteile genießt von einem schnellen, kurzen, durchlaufenden Prozess. Das Buch ist gut lesbar, sofort anwendbar und von mir sehr empfohlen. Es ist mittlerweile sieben Jahre alt und trotzdem ist es eines der, der wichtigsten Werte, weil eigentlich alles, was es an Kanban-Literatur gibt, mittlerweile darauf aufbaut. Und deswegen empfehle ich Ihnen, da mal die Nase reinzustecken. Nächste Woche